Hallo meine Pokéfreunde, und nenten zu einer weiteren Folge Pokémon Blau. Wir sind hier stehen geblieben an diesem Punkt. Ich habe ein bisschen offscreen ähm, meinen Taubsi trainiert. Es ist jetzt schon Level 9, genauso wie Skröte. Äh, neue Attacken hat ähm, Patek glaube ich, noch erlernt, ja. Nämlich Sandwirbel. Und Skröte nichts. Äh, nein, gut. Dann, äh, ja. Ich habe mir so vorgespult die ganze Zeit, deshalb habe ich hier eine 1-Stunden-Spielzeit. Aber das soll jetzt nicht stören. Ich meine, die Spielzeit die juckt uns eh nicht. Wir machen hier keine 0 äh, Minuten und 0 Sekunden-Spielzeit. Für die Leute, die das verstehen. So. Ein wildes Raupi. Oh, ich habe paar Patek noch vorne. Äh. Ja, gut, ich wollte eigentlich Patek nicht vorne. Okay, egal. Äh, ich glaube sogar, der ist sehr effektiv. Obwohl, gab es damit schon? Also sehr aktiv weiß ich schon, das gab es natürlich. Aber ähm, sowas mit Flug. Oder gab es damals Flug noch nicht und äh, Taub, das ist normal. Muss man mal nachschauen. Erstmal so ein bisschen Pokémon vorspulen. Also wie gesagt, hin und wieder spule ich mal so ein bisschen vor. Weil es uns langweilig ist. Das sind ja ganz normale Kämpfe. Außer, wenn ihr nicht wollt, dass ich ein bisschen vorspulen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich nehme das gerade auf, als ich genau in dem Moment, wo ich das gerade aufnehme jetzt... Habe ich schon die zweite Folge hochgeladen. So, welchen Typ ist der? Normalflug. Ja, Flug gab es schon. Okay, das ist seltsam. Wie auch immer, wir gelangen in den Wald. Aber erstmal sprechen wir mit den Leuten im Haus. Hast du schon einen Radfratz gefangen? Es ist klein, aber sein Biss ist heftig. Richtig heftig, okay. Du gehst in den Vitagnawald? Sei auf der Hut. Dort verläuft man sich vielleicht. Leicht und vielleicht. die recht. Denn der Wald ist ziemlich groß. Steht hier. Tipps für Trainer. Geschwächte Pokémon sind leichter zu fangen. Sind sie bei Kräften, können sie fliehen. Richtig. Hier gibt es ein Item, glaube ich. Irgendwo gab es ein Item. Da. <lacht> Manche Items weiß ich aber nur selten welche. Und du? Was sagst du? Meine Freunde und ich haben dich schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Aber ich habe keine. gut. Okay, cool. Ich würde sagen, da gab es ein Item. Nein, gab es nicht. Scheiße. <lacht> da gab es, glaube ich, ein Item. Aber das machen wir jetzt nicht. Und wieso merke ich erst jetzt, dass die ähm, Musik gerade aus... Ähm, sag mal, die Ver von der Verbrecherbande ist. Das ist die Verbrecherbandenmusik. Das merke ich erst jetzt. Das ist gar nicht... Obwohl, ich glaube, die haben das damals für beides benutzt. Hört ihr das? W wisst ihr, was ich meine, Leute? Ich möchte nicht zu so viel spoilern für die Leute, die das äh, Spiel nicht kennen. Du greifst nicht an? Verdammt, mir sind die Pokebälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokebälle bei dir haben. Äh, Ich habe nur zwei leider. Das ist nicht sogar das Beste. Da drauf steht, ist mir egal. Obwohl... Ich will ja alles zeigen, na komm. Tipps für Trainer, wenn du kämpfen meiden möchtest, bleibe hohem Gras fern. Jetzt ja, toll, das Schild ist im hohem Gras. Der will kämpfen, wetten? War klar. Hey, du hast auch Pokémon! Los, lass uns kämpfen! Das ist unser erster Trainerkampf. Käfersammler möchte kämpfen. Ein Hornyu. Das sah relativ, das sieht relativ gut aus. Ich fär, mir fällt es jetzt auf, wie taub sie eigentlich jetzt bei mir gerade aussieht. Sieht aus, als wäre das weiße, dieser Strich am Gesicht, so eine Träne oder das würde weinen. Ach, was? Unser Taub sie würde doch nicht weinen. Wieso denn? Ich, müsste, ich hätte eigentlich ähm, Dings drauf vorne setzen sollen. Ich mache das jetzt auch. So, ein bisschen vorspulen. Irgendwie mag ich das auch nicht so richtig mit Vorspulen, aber hin und wieder mache ich es mal. Außer ihr wollt's nicht, wie gesagt. Ach, als ob, wegen Giftstachel habe ich mich jetzt vergiftet. Ja, tuk, toll. Ich habe keinen Giftheiler. Da muss ich zurücklatschen. Ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll. Nein. Jetzt will ich tauschen, damit ich die Erfahrung auch noch bekomme. Weiß nicht, ob es damals schon einen DP-Teiler gab. Wenn ja, dann könnt ihr es mir gerne in den Kommentare schreiben. Aber das, damals war das nicht so, dass es nur ein Pokémon hat allen Pokémon der P.K. gegeben hat. Das ich, finde ich ein bisschen anstrengend ist, meiner Meinung nach. Ich höre auch mal jetzt auf, in der Rest der Folge mit Vorspulen. So. Äh, was soll ich noch zu sagen? Tja, äh. Ungefähr, ich weiß auch jetzt ungefähr wann... Ah, Raupi hat es nicht geschafft! Ich weiß auch ungefähr wann sich ähm, die Pokémon-Leveln, ähm, also entwickeln, die ich gerade bei mir habe. Und dieses Blinken, das liegt daran, dass äh, mein Pokémon äh, vergiftet ist. Und dann kommt dieses äh, Symbol, also dieses, ne? Bro ähm, so ein Blinken kriege ich einen KP-Abzug. Ich glaube, shigi wird auch jetzt down gehen. Oder? Schaffen wir es, Leute? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich muss ehrlich sagen, wenn wir das halt vorspulen, dann ist es langweilig. Ja, als ob! Direkt davor ist es tot. Komm, heile mal ein bisschen. Äh, ja, heilen. So, unsere Pokis wurden geheilt. Wir setzen unser Pokémon jetzt... Die erste Stelle. Als Körte brauche ich ja auch ein paar Erfahrungspunkte. Also, die entwickeln sich beide ungefähr auf Level 16 so ungefähr. Also, es ist schon ein weites Stückchen. Wir sind noch nicht ganz bereit für äh, Gary. Auch wenn ich jetzt schon viel besser bin und trainiert habe. Ich möchte erstmal den Wald schaffen. Ja, ich möchte erstmal den Wald schaffen. Oh, nice. Das ist ein Pokéball, aber da kommen wir nicht hin. Denn wir haben keinen Weg, diesen Baum zu verbrennen oder was auch immer. Das kommt aber auch erst später. Gut. Übrigens auf dem Pokémon auf Gameboy Color, das ist danach gekommen, da hatte der Gameboy endlich mal Farbe. Äh da konnte man das Spiel auch mit Farbe spielen, aber Emulator geht das irgendwie nicht. Hi, was kämpfen? Hey, ein Pokémon Trainer, stiehlt nicht sich nicht so einfach davon. Okay. Was immer du sagst, dim, dim, dim, dim, dim. Noch ein horn you. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich sag's jetzt nochmal. Ich habe mein ganzes Team schon geplant. Also keine Chance, dass ihr jetzt noch irgendwo schreibt. Ey, kannst du mich bitte reintun oder alles? Ich hab mein ganzes, wirklich mein ganzes Team schon geplant. Und äh, ja, das war schon ein bisschen anstrengend. Äh, naja. Namen, also... Mein Taubsi, das ist der einzige, bei dem ich äh, Namen habe, von jemandem. Vor allem, weil ich für die anderen keine richtige Idee habe. Oh, Level 10, nice! Aber jetzt ist Patek's allein mit Level 10, das ist nicht gut. Ja, ich möchte gerne tauschen mit Skritte. Kokuna, was? Was ist das für ein Sprite? Ist sieht ja ganz normal aus. Aber es hat Hände! Es hat fucking Hände. Es, es ist noch kein Bibo. Es wird noch zu einem, aber es hat schon Hände. Was zum Teufel? Alter, Game Freak, was ist los bei euch? <lacht> ja, ja. Wieso greife ich an? Es ist aber blöd, dass jetzt Skrute das nicht mehr so viel äh, Level hat. Ich habe Pertex zu hoch gelevelt. Oh, äh, wenn ihr irgendwelche Themen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, weil ihr merkt jetzt, also ich habe nichts zu sagen. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ist, ist es ist sonst ein bisschen träge und ein bisschen langweilig. Und das wollen wir ja nicht. Och. Geh mir weg mit deinem Härtner, Alter. Bam, da ist er down. Da ist er down. Ja, es konnte endlich auch mal Level 10. So, Horn -Liu. Ja, ich möchte noch mal tauschen. mit Skröde Oh, meine Augen. <lacht> es ist irgendwie, ich weiß nicht, also man gewöhnt sich so ein bisschen an das ähm, Spiel so, weil es halt so ein bisschen alt ist. Ich bin, hab mich jetzt endlich mal so ein bisschen gewöhnt dran. Und ich glaube, das äh, wird ein sehr cooles Projekt und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Äh, der Kampf dauert zu so lang. Lass uns einfach gehen. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Tja. Danke für das Geld. Tipps für Trainer. Du kannst deine Pokédex jederzeit von Professor Eich via PC bewerten lassen. Was das bringt? Keine Ahnung. ist ein Item. Gegengift! Ja, das hätte ich gebrauchen können. Na toll. Bin ich überhaupt im richtigen Weg? Fuck, ich hab Angst. Nee, ich geh runter. Richtige Entscheidung? Ja. Ah, stimmt. Da ist jetzt ein Gegner. Nee. Ah, der kommt auf der ersten Seite. Aber da ist ein, dann ein Gegner und ähm. Bei dem kann man dann ein ähm Level 100 er Glitch machen. Viele kennen das auch. Lol, jetzt kommt man ganz klar kein Pokémon. Episch. Ja, lol. Warte. Nein. Tipps für Trainer. Es ist verboten, anderen Trainern Pokémon zu stehlen. Fangen nur wilde Pokémon. Bin ich. Wo oh, lol, wo bin ich? Oh. Okay, da gibt es also Unterschiede mit Trainern. Wieso ist da oben schon das Ende? LOL! Random, richtig random, einfach ein Item gefunden. Na komm, das kämpfen. Hä? Oh lol. Ich hoffe, ich verbacke das Spiel jetzt dadurch nicht, dass ich jetzt gerade gegen einen Raupi kämpfe, anstatt gegen den Trainer. Lord, ich bin gerade so richtig confused. Ich dachte, da wären noch mehr Trainer als so der eine. Oder habe ich einfach alle, bin ich einfach alle umgangen? Ich könnte mir gerne, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob da noch welche Trainer sind. Okay, ganz normal, okay. Hey, warte mal, warum die Eile? Weil, ich dachte eigentlich, da wären halt noch welche, aber ich glaube, ich bin jetzt einfach umgangen. Um, ja. könnt ihr es mir gerne in den Kommentaren bestätigen. Wir werden heute noch die, ähm, die erste Arena gehen. Denn in der nächsten Stadt, Marmorios City, glaube ich, heißt die, gibt es auch eine Arena. Mit chigi sind wir sogar richtig gut dabei. Also das wird easy. Also das werden wir 100% schaffen. Und wenn mein chigi down geht, dürft ihr alle disliken. <lacht> Aber das wird eh nicht passieren, ich sag's euch. Und wieso rede ich so? Ich weiß es nicht. Denn aber hier im Wald ist auf jeden Fall ähm, unser Topsi. Sehr, sehr effektiv. Hier gibt es sogar einen, Pikachu. Hier kann man sogar einen Pikachu fangen in dem Wald. Aber das tue ich nicht. Ob wir den Pokédex vollfüllen, das weiß ich noch nicht genau. Hatte ich eigentlich vor, aber bin mir nicht sicher. Uff, du bist zu gut. Ich gebe auf. Gute. Gute Wahl, mein Freund. Lieber aufgeben, anstatt gegen mich zu kämpfen. Das war's schon. Auf Wiedersehen. Wir vertan ja bald. Der nächste Ort ist Marmoria City. Hey Leute, tatsächlich alles klar, keine Trainer, einfach so richtig easy alles geskippt. Was ist Okay, Leute. Lasst uns mal 10 Sekunden über na nachdenken, wie der Mann aussieht. Er sieht aus, als wäre da jemand irgendwie so ein Clown oder jemand mit einer Maske auf. Er sieht auf jeden Fall sehr creepy aus. Achte auf Büsche am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hacken. Aber die haben wir nicht. der alter Mann. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen. Um verschiedene zu finden. Verschiedene Pokémon zu finden. Da hat er recht. Ja genau, die können wir nicht zerstören, weil wir noch keinen zerhacken haben. Hier es auch Pokémon. Aber die, die jetzt. Ja, und oh, nee, kommt. Das eine kämpfen wir. <lacht> Einfach so. Vielleicht werden wir auch die Reno schon schaffen. Komm, äh, kommt drauf an, sieben Minuten. Ich weiß nicht, ob das. Also ungef ja, ungefähr sieben Minuten so. Ob wir es sie bekämpfen, wir komm, Blubber. Übrigens spiele ich mit Tastatur und nicht mit ähm, Controller. Ganz leicht. Es liegt ganz leicht daran, dass ich keine Controller habe. Läuft. Zumindest keinen, der hier anschließt, dass ich hier anschließen lässt an meinem PC. Gut, dann sind wir in Amore City und es hat die gleiche Musik. Tipps für Trainer. Unabhängig von der Dauer seines Einsatzes, erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte. EP. Genau. Hier haben wir ein Haus. Der sieht irgendwie ein bisschen aus wie Gary. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Doch mit, mit einem bestimmten Beispiel. Mit wachsender Erfahrung lernen ja, Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann Ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Ach nur nur ein Trainer weil wir nicht ein Trainer waren. Okay gut. Hier ist nix. Hier ist nur mal Wald. Hier ist der Pokémon Center. Hallo. Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer. Aber Rocco, der Arena-Leiter von Marmoria City, versteht sein Geschäft. Aha, Rocco. Bestimmt hat er Stein-Pokémon. Wegen seinem Namen. Würde passen. Äh, ich bin wieder da. So. Äh, von Pommelus Gesang werden Pokémon ganz müde, und anscheinend ich auch. Okay, lass mal hören. Also ich schlafe da jetzt nicht ein, aber ich, ich finde es ganz okay. Ich finde es ganz süß. Süß, süß. Du bist auch schon wieder da. Verfolgt ihr mich? Was? Das Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden. Verschwinde! Okay, ja. Wer ist denn Team Rocket? Ist das irgendein berühmtes Team oder so? Naja. Lass uns erstmal von Schwester Joy heilen. Ba, ba. Unser drittes Teammitglied weiß ich noch nicht ganz genau, wo man es bekommt. Auf jeden Fall Pokémon Blau. Vielleicht sogar Pokémon Blau only. Kann sein. Bin mir nicht sicher. Äh, ansonsten schaue ich noch mal im Internet nach. Aber jetzt, zu dem Zeitpunkt, kann man es nicht bekommen. Weiß ich noch. Genau. Psst. Weißt du, was ich hier mache? Nur. Nee. Ich versprühe, Schutz und Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Alles klar. Vampire City, die steingraue Stadt. Also grau ist eh alles im Spiel, also es ist, ist, ist kein Wunder. <lacht> ist hier. Achtung! Diebe haben Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Wenn sie sachdienliche Hinweise haben, Wenden Sie sich bitte an die Polizei in Mamoruia City. Und du? Also mit dem reden wir gleich. Bei dem gibt es nämlich eine richtige coole Story. Hast du schon ein Museum? Nein. Wirklich nicht? Es ist aber einen Besuch wert. Ich bewege mich nicht. Ach man, die Musik ist schon vorbei. Es ist gleich da drüben. Nicht direkt vor deiner Nase, da drüben. Man muss zwar Eintritt bezahlen, aber das ist es wert. Ich krieg davon, dafür übrigens ein bisschen Geld. Lol. Ich bin doch direkt nach unten gegangen, Er ist einfach dissipiert. Alles klar. Memorial City Wissenschaftsmuseum. Aber da gehen wir erst nach dem Marina leiter hin, würde ich sagen. Was ist hier noch? nidoran Das sieht nicht aus wie Nidoran, das sieht aus wie so ein... <lacht> Wie ein Monster. Unser Pokémon ist ein Außenseiter. Deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch. Doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrenen Trainer nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Das stimmt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ähm, Shigi auf Level 20 trainieren würde, würde es mir nicht mehr gehorchen. Weil ab einem bestimmten Level gehorchen die nicht mehr. Außer man hat einen Orden. Dann ändert das was. Wir reden jetzt mal mit dem. Weil der sagt was Witziges. Der verändert einen, dass ähm, wir ohne den ersten Orden hier weggehen. Da gibt es sogar einen Glitch, dass man da nicht durch... Äh, dass man trotzdem durch kann. Aber die mache ich jetzt auch nicht. Du bist Trainer? Roku ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Rausfordern Egal, folge mir du, du, du. <lacht> Habt ihr gesehen, mein Kara wusste nicht, wo lang du, du, du, du, du. Der backt ein bisschen rum, ne? Jetzt ja, passt genau auf Wir haben ja gesehen, rechts ist eine Mauer Also man muss außen rum gehen, ne? Jetzt achtet gleich mal Wenn du genug Mumm hast, dann versuche dich an Rocco Er geht einfach nach rechts Er geht einfach nach rechts er ist hier einfach durchgelatscht. Und wir mussten erstmal drumherum. Ist klar, Nintendo. Oder Game Freak halt. Amora City, Pokémon Arena, Arena Hoko. Der Stein hat Pokémon Trainer. Wusste ich's doch. Ja, der Stein, Pokémon. Gerüchten zufolge sollen die Pipis vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf dem Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Okay. Gut, die Folge ist jetzt eigentlich so zu Ende. Aber ich möchte noch mal die Musik hören. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir haben dann in der nächsten Folge hier ein bisschen was zu tun. Hallo, ein Kampf? Okay, hier wurde richtig was geändert. Nicht nur vom Bibel, sondern auch vom Pummon Gelb und allem. Okay, das wundert mich schon. Oder ist es nur wegen Emulator, dass da was fehlt? Macht mir schon Sorgen. Auf jeden Fall, für Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da, dann sehe ich, dass es euch gefällt. Ja. Oben kommt ihr auf meinen Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren. Links zur nächsten Folge und rechts die Playlist. Haut rein, Leute und bis zum nächsten Mal. Pssch.